Kommt ein Kunde in eine Reparaturwerkstatt und bittet um Hilfe. Ich habe ein Problem mit dieser Schraube am Gerät. Ich habe sie schon auf jede tägliche Weise gedreht, aber die Störung hört nicht auf. Sie als Fachmann können mir doch sicher sagen, wie man diese Schraube richtig drehen muss. Hm. Nein, diese Schraube braucht man nicht zu drehen. Sie, sie passt sich automatisch an, wenn man die Schraube auf der anderen Seite fester zieht. Nein, das kann doch nicht sein, auf der Seite wo Sie hinzeigen, ist ja, alles in Ordnung. Die Schraube, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, ist an der Stelle, wo sich was ändern muss. Ich möchte doch von Ihnen wissen, wie ich was ändern kann, wo das Problem ist und, und, und nicht wo alles in Ordnung ist. Diese Diskussion begegnet mir oft in meiner Praxis. Die Schraube in meinem Fall ist der Partner, den man versucht hat zu ändern. Man hat es von Freundlichkeit, besucht, Wut versucht, aber nichts hat geholfen. Der Partner hat leider trotzdem das erhoffte Wohlgefühl in der Beziehung blockiert. Nun bin ich davon überzeugt, dass man an einer anderen Stelle drehen muss. Dass an der positiven Schraube gedreht werden muss, damit sich die negative ganz automatisch im Effekt verringert. Das widerspricht leider der natürlichen Intuition von Menschen. Es scheint uns als alternativlos selbstverständlich, dass man an der Stelle etwas ändern muss, wo es weh tut. Und tatsächlich ist es in vielen Lebensbereichen genau das richtige Vorgehen. Aber für eine glücklichere Beziehung ist die Schraube, an der man drehen muss, nicht die, wo es weh tut, sondern auf der anderen Seite, wo es gut tut. Wenn man die gute Seite stärkt, wird automatisch die negative schwächer. Das von mir fantasierte Gespräch in der Reparaturwerkstatt kann zwei Wendungen nehmen. Die positive Wendung, der Kunde lacht, erleichtert auf. Ach, das ist ja viel leichter als ich dachte. Danke für den Hinweis. Ich war so sicher, dass ich weiß, was zu ändern ist, nur nicht wie. Aber, aber jetzt erkenne ich, auf welchen Holzweg ich war. Leider gibt es auch eine negative Variante in der Reaktion. Offensichtlich verstehen Sie nichts von Ihrem Handwerk. Ich weiß zwar nicht genau, wie ich die Schaue drehen muss, aber das ist ein... Diese Schraube liegt, äh, da besteht ja kein Zweifel. Tatsächlich habe ich ein Verständnis für diese Art der Reaktion, da es sehr schwer ist, eine Überzeugung loszulassen, die man so lange festgehalten hat. Aber leider ist das notwendig, damit Sie von meinem Ansatz für eine glücklichere Beziehung profitieren können. Wenn auch Sie bereit sind, an einer neuen Schraube zu drehen und die alte negative loszulassen, dann schauen Sie sich meinen Vorschlag an, wie Sie Ihre Beziehung zum Positiven wetten können. Sie finden den richtigen Dreh auf couplecoaching.de.